Ich möchte noch ein bisschen was über unser Netzwerk erzählen. Das Thema Nachhaltigkeit, das hat sehr, sehr viele Facetten. Das ist so umfangreich und da braucht man Spezialisten, die sich in den jeweiligen Gebieten besonders gut auskennen. Und ich bin sehr froh, dass wir das Netzwerk haben. Und das fängt einmal an mit einer leistungsfähigen Software. Das ist die Sustainability Cloud von Salesforce, die wir als Partner implementieren. Das ist der Klaus Wagner, der ist ehemals CEO bei einem großen Markenartikler. Der ist mit seiner Firma, den Grenologen, ganz hart dran am Thema strategische Ausrichtung der Unternehmen in Richtung Nachhaltigkeit. Und es ist der Günter Reifer aus dem schönen Brixen, der mit seinem Terra-Institut auch ein ausgewiesener Experte ist, und der vor allen Dingen nach meiner Ansicht ein super, super tolles Konzept entwickelt hat, um das Thema Nachhaltigkeit strukturiert auch nach außen zu tragen. Und es sind unsere Kunden, die so viele Ideen haben und die so viele Aktionen fahren und mit denen wir auch gemeinsam neue Themen entwickeln. Und in diesem Kreis sind wir als Synergy als der Partner für CRM-Implementierung, für die Optimierung von Prozessen und wir sind sehr froh, dass wir in diesem Kreis das Thema aktiv voranbringen können und auch für Sie letztendlich, dass Sie diese Potenziale aus dem Thema schöpfen können.